Ich bin Jonas Landolt. ich bin Geschäftsführer des Vereins Natur im Siedlungsraum, wo wir verschiedene Aufwertungen machen im Siedlungsraum für die Natur und speziell auch für die Wildbienen. Und das ist hier da hinter uns, haben wir ein Wildbienenparadies geschaffen, und verschiedene Arten fördert. Wildbienen haben für uns Menschen sehr eine sehr wichtige Funktion als Bestäuber. Also sie bestäuben Blütenpflanzen bestäuben und vor allem auch Obst. Wir ähm, also haben wir einen sehr direkten Nutzen. Davon. Und es wird eigentlich, je länger ist mir klar, dass die Wildbienen viel grössere Anteile an der Bestäubung haben. für allem ist für die Honigbienen oft fast ein bisschen überbewertet worden. weil das Gefühl, es ist ein Grossteil, der die Honigbienen macht. Aber es ist auch ein wichtiger Anteil, den die Wildbienen leistet an der Bestäubung. Ein also grosses Problem ist es, dass in unserer Landschaft auch extrem aufgeräumt ist. und das in den Gärten aufgeräumt wird. Es muss immer alles schön gepitzelt sein. Es würde den Wildbienen aber auch Art extrem helfen, wenn man kleine Strukturen äh, lädt oder eben auch anlegt, wenn man Holzhäufe macht, wenn man mal ein paar Steinmühle hat, wenn man ein paar Blumen im Garten hat oder auch schon auf dem Balkon. Das hilft ihnen sehr. Aktiv kann man, kann man die Wildbienen mit vielen verschiedenen Massnahmen unterstützen. Man kann anfangen mit ein paar einzelnen Pflanzen paar einzelnen Blüten auf dem Balkon mit einheimischen Stauden ähm, weiter ähm, zur Anlage von, von Kleinstrukturen. Man kann Steinmühlen anlegen, man kann auch ein kleines Häuschen für die Wildbienen, auch das hilft einigen Arten. Man kann offene Bodenstellen arbeiten, das hilft nämlich die Hälfte der fallenden Wildbienenarten nistet im Boden. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um sie zu unterstützen. Schlussendlich ist es ist die gleiche Familie, also die Honigbiene ist auch, auch eine Biene, wie die Wildbienen auch, aber sie wird von uns genutzt, also sie ist eine, ähm, eine, Genutz-, eine Nutzart in diesem Sinne. Es gibt aber auch noch weitere ähm, Unterschiede, also die Honigbiene die ist ja bekannt, die macht, hat das Volk, äh, ein Bienenvolk, ähm, die Honigbiene macht Honig und das machen die Wildbienen nicht. Und die Honigbienen ist relativ aggressiv, verteidigt sie ihr Volk, ihren Stock und das macht die Wildbienen auch nicht. Also, bis man von einer Wildbiene gestochen wird, braucht es sehr viel, da muss man sie auch in der Hand haben.